Hi und willkommen. Mein Name ist die B und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Wo bin ich? Da bin ich. ich habe vergessen, meinen Charakter zu wechseln. Ah, jetzt ein Fox freigeschaltet. Den muss ich mal ausrüsten. Hallo. Geht da so nicht, Mann. Hey. So. Wenn ich mir so die freigeschalteten Charaktere bisher ansehe im Abenteuer muss dann würde ich sagen, wir sind noch relativ weit um Ende hier entfernt. Mal ich noch mal die Karte ja ich das mal an. Sie noch ganz schon weitläufig aus, so ich möchte nicht gegen tiefes Einatmen kämpfen. Ich möchte nicht hier gegen kämpfen. Ja, Traktor Trailer bist du in Splatoon 2 ich kämpfen auf dem Level von Splatoon. Also, oh Gott, Fox. vom Kampf. Das war schneller. Ich glaube, habe noch nie damit getroffen, als er rot geworden ist. Warte mal hier. Austausch Smash. Da haben wir doch jetzt was. Hier, boom ich habe Austausch Smash. Weiß nicht, ob sich das dass starb gestapelt wird aber dann sollte meine auch so ein bisschen erhöhen 170 perfekt jetzt schließt ich dann von beiden ab okay ein bus auf der stage und der wird sehr nervig hat nicht auf Ganz mal aufnehmen mal direkt auf mir zu bauen. ich komme ja gar nicht den anzugreifen. kannst du mal ein bisschen weiter weg von mir spawnen, ey, was ist das denn für ein tag schon wieder? Der spawnt direkt über meinen Kopf, ey. Rechnen, ausweichen, Kollege. Ich einfach nur mit Fox ab Hier ja, kommen Warum musst du ausrechnen? Kann ich dich erledigen. So, ich bin sich... du gar nicht. Luigi hält gar nicht so viel aus. So, Was? ich dann an. Der tut direkt über mir spawnen ja, voll Aha. egal, mit Ich habe mal irgendwie so ein Twilight Princess Let's Play mal so also angefangen anzugucken vor vielen, vielen Jahren. hätte man immer Midna so richtig ausgesprochen. mit Weiß trotzdem nicht, warum sie in den Spiegel. Wow, oh. Twinter, was? Infinite. Ich schon aktiviert. Na na na na. Äh, hm. er ja, Goku. <lacht> Rennanimation irgendwie. Na na na na. Na na na na. Äh, zwei Sterne, soll ich mich so auf zwei Sterne hier konzentrieren? Okay, wie willst du hier durchkommen? Kann ich irgendwie was hochleveln? Wäre vielleicht nicht so schlecht. 40. Kann ich irgendwann auf 40 machen? Stärk Schlag eitel. Mach Widerstandsfähigang Stürme. Ich habe jetzt extra ein Deck dafür gemacht, also. Brauch ich das nicht. Feuerböden. Mit fünfprozentigen chance auf kritische Treffer. Das ist eine Anspielung an Fire Emblem. Wenn die Waffen S-Rang erreichen. Und dann machen wir das hier. bei meine Meteor smash werden ein bisschen stärker. Ja, das werde ich nie schaffen. Also resistenter versteht all deine Spielzeiten. Okay, darauf wollte ich glaube ich hinballern. Ja, ich soll vielleicht mal ein. Ne? Wäre vielleicht so eine Idee. Da könnte man aber ja machen. Könnte man ja mal machen. Ja, so, wo bin ich jetzt hier schon gewesen? Wo ist hier noch was? Ich habe keine Ahnung. Boah, ich habe mich hier schon wieder ausgesperrt. Versuchen wir mal zwei Sterne. Du zum Beispiel. Gegner, der Gegner ist auf Smash angefallen So, ich muss jetzt hier wechseln. Gucken wir mal. mit dem bohrer hey warte mal. Reflektor. Ja, sind ja überhaupt nicht nervig. Was das? Kommt ja nicht rein. Ja. Nur raushauen. Ich dachte, wenn ein Item. Das ist ein Item. Was hat wohl oh, dann wird mir jetzt hier, ich sag doch, die ist voll überpowert, ey. wegen ihre blöden, mal Butterfly oder so heißt sie glaube ich. Oh. Nicht nur, sie kenne ich jetzt nur irgendwie aus Death Battle von YouTube. Ja, wie habe ich jetzt diesen Kampf ja noch gewonnen? Im letzten Moment, ich von den noch voll am führen. Ja, ist das um um brennende Haare? Er kämpft mit seinen Haare. Ist er ekelhaft? Oh, mein Gott, hey. ist das denn? mache ich mir hier so? Warum mache ich mir so Sondern so, so, so, so einfach gehen könnte. So, hier schon. Ja ne. Ja, für Gegner. So, also, war Klingt jetzt nicht so schwierig. außer da kommt jetzt noch irgendwas. Stärke, Angeranggriffe für Gegner. Übersprungkraft für Gegner. Kommst du mal. Nur weil erhöhte Sprungkraft hast, heißt das nicht, dass du jetzt jede Sekunde in der Luft sein muss Ja. ist das? hier von diesen einen spielen, ne irgendwie ja so den Arm hier irgendwie wackeln muss. wo Nein, nicht ich. glaube, da ist Springman, ne? muss also irgendwie diese diese switch controller hier so, wie so box äh, handschuhe oder so halten gegner und schlagen Boom. lass ich mal meine links hier aufladen wenn es geht <lacht> oh. Na nee. Na ja komm, da ist so was Macht machbar Springt nur wie ein Irrer durch die Luft. Ja wohl zu schaffen sein, irgendwie. Äh, das ist auch gar die Wirkung verstärken. Okay, also hat meine Frage vom vorhin irgendwie beantwortet, ne? Ist in meinem Fall getragen, ja, Du kommst aus dem Spiel, wo geschlagen wird und nicht gegreift. Wir sehen, wie schnell ich geschlagen habe. Ich so, wie schnell ich schlagen kann, da bist du dich Boah, und das ist natürlich. Mit dem boah mir das Schwert, also ganz wie man damit umgehen kann. Nein, es hat Schwert weg. Mir ein Status, auch also ich, wie man damit umgehen kann. Dann gehen wir eben das ist glaube ich nicht so ein guter Charakter gegen den? Irgendwie einen mit weiter haben, hat so richtig töten diese. wenn bist du? Bedingung um zu gewinnen? metall Metallverwandlung für Gegner super. Dr. Mario, hat der Emmerich den irgendwie metallisch irgendwie verstärkt oder was ist der? Oh Gott! Okay, ich muss aber nur den Doktor erledigen. Ja, ist gut. Oh. Ich schafft es ist denn jedes Mal zur richtigen Zeit hier auszuweichen. wird nichts ich habe jetzt zu nervt töten wir also ich versuche wirklich aktiv hier auf Mario loszugehen ne? aber guck ich dann an ich krieg das hier nicht hin ey. ich versuche wirklich aktiv auf Mario loszugehen aber ich krieg den nicht tot dieser pizza ihr die ganze zeit darum durch die gegend schwert oh. und hier kommen wir da auch nicht weiter uh. so, wir haben gesehen wir haben diesen bus freigeschaltet Lass mal da hingehen oder auch nicht weil ich hier nicht durchkommen oh, ist also so was von Rayman, haben wir den schon mal versucht? Ich glaube nicht, ne? Jo, gar nicht. Ridi, really? jetzt gerne. Gib mir die. Da ist der Bus. Oh, ich muss niesen. Oh. Was ist hier noch? Ach, Da weiß ich ja, wo komme ich da ein Bringe er mich da rein, was auch immer da drin ist, wäre das nur eine Abkürzung? Da ist ein Kämpfer, Melinda und frei den Kämpfer, kein Problem. Mal steuern, weil mit Fox komme ich nicht so gut klar, wird schnell diesmal mal alleine gut, in das na, no. Besatt. Ja, will er kämpfen mit. Das nicht schön, muss precious charakter ja, irgendwie, irgendwie der Charakter, der von allen in der Community immer beschützt werden will, so wie ich damit bekomme, so knuddelig ist, so halt, dann kann ich nicht hin. Okay, da will ich durch, aber komme ich nicht von ihr baum gibt mir Wissen, was mir Stärke gibt. So, was wollte ich nochmal mal das hier? Ne? Ja, so, jetzt das hier holen dann das hier. schild heilen jede je nach Stärke des Angriffs. Ja. ja, so manchmal schaffe ich jetzt ja hier so random das irgendwie auszulösen, aber nicht irgendwie absichtlich. Ah, wo bist du hier? Linda Isabel, wie sie im Ding heißt, im Englischen. Ich habe jeden Charakter schon mal gespielt, also ich weiß, wie jeder hier funktioniert. Wunder, das Smash, also nicht so wie so eine Sache. Ja, wo komme ich hier noch mal hin? Da oben, die frage ist jetzt nur. wohin gegner sind immer so stark gegner heilt sich fortlaufen aber ist nur ein gegner So, ne ich habe ja jetzt ausdauer dingen lassen wir das lass versuchen da gibt es zwar nichts was zu holen gibt aber was soll's ich muss einfach nur fortlaufend schaden machen Sie kann hier so ein Ding im Boden pflanzen, das finde ich richtig gut. Und schon sagen, haut er sich jetzt hier raus dafür gut. Da muss natürlich wieder irgend so ein nerviger Typ dabei sein. Jetzt ne? okay, sieht jetzt aber nicht so unmöglich aus, wenn ich jetzt ehrlich bin. durch die person die ich natürlich nicht erledigen muss die ist natürlich für die allernervigste von allen oh. man ist bitte weg ist mir jetzt gebrochen haben wir unten Toll. Na gut, ich baue ein Häuschen für dich hier. Er tötet ihn noch nicht mal nicht mal an ist fortsetzen. Alles so schwer, war Hier alles unmögliches vorbeizukommen gegner setzt aufs spot ein das dürfte ja wohl nicht so schwierig sein oder ja auf spotten einsetzen ne Und den muss ich erledigen Mal wieder sehr gut, wir hatten jetzt schon wieder macht die Mund einschlafen durch Schlafböden oder Angriffe macht den Mund gegen Angriffe. Das wäre gut. So Dreier Sterne sind noch halbwegs schaffbar. Wenn ich mal was Richtiges hier erwische. Anscheinend. Ja, den haben wir versucht. Kriegen wir nicht. Jeff. Und, Und ist ja der, der Raketen auf einschießen. Das schaffen auch nicht. Nein, da wollte ich nicht hin. So also war mal, Bomberman. auf machen das Leben schwer. Geil. So war mal. Halt. Ich die einsammeln. Anscheinend nicht. Ah, der hat was geworfen. da ich habe den ich wollte schon sagen habe ich den noch gar nichts abgezogen ja wir hätten ja da hinten eine bombe gepflanzt ja der stand links wie kann er auf einmal rechts eine bombe einpacken ich muss den moment mal erlegen sonst komme ich da nicht durch ich kann auch Sachen ja Boah. Warten, zum matchball Nee, das ist ein Falscher. Das ist ein Falscher. Oh auf damit. Oh, was? aber warte, den kriege ich da so was von. ganz einfach ganz viel von denen ist was das auch ein paar Explosionen ja abkriegen was wieder falscher wollte ich gar nicht einsetzen wenn ein bisschen Glück kriegt den auch da habe ich so ein gefühl nein oh, oh, ja, dann gehen wir eben er ja, muss ich irgendwie voll die starken geister und zwar so habe ich so ein gefühl da guck mal, wie viel noch ist Na, eigentlich ist es ja nicht so viel aber trotzdem ja weiterkommen ich habe so ein gefühl ich komme irgendwie nicht richtig voran weil sind irgendwie überall komme ich irgendwie nur so schleppend voran Mario, er hat zwei Sterne. Komm, nee Metallverwandlung, weil da ist eine Truhe. kommen irgendwie 100 Lernjubeln oder so drin sind, dann wäre perfekt. sieht nicht so schwer aus. Ja, gut. gesagt halt man Sehr gut. kombo habt ihr gesehen? Ja, super. Oh, mal wie, wie putzig sie ist. schier schirm ich benutzt. da ja, kommt fall face da rein das kommt roll auf mich zu ja, war schnee warum lebst du eigentlich immer noch Ja metall ich schmelze metall mit da wird nicht weiter, wenn die hier nur gewinnen. Ey. So, komm her. Boah, ein hübsches Häuschen für dich, wo du sterben kannst. und hübsches Häuschen und dann jage ich jetzt in der Luft. Okay, Truhe. Wir haben eine Truhe gefunden. Wenigstens, wenigstens etwas Fortschritte. Der ist ja schlimmer als Dark Souls hier. Ich finde Dark Souls nicht so schwer, also Komm, GP. Da ist ein Kämpfer. Wie komme ich an Lena ran? Diesen Part noch am besten. <lacht> ja genau. Hey, kann ich da hin? Was so, so aus? Ich weiß ja nicht genau, wo ich hin kann Manchmal ich kann da glaube ich nicht hin. Darum sehe ich einen Teleporter oder irgendwie so was. Ich bestimmt da hin. Vier Sterne weg, alle, oh nee das habe ich versucht, das ist furchtbar gewesen. Ja da komme ich glaube ich auf die andere Seite raus. Ne hallo, ich mal wieder. Hat, wo ich vielleicht hin kann. Kari Hayami. Das ist ein sehr berühmten Spiel. Oh Gott. Aber macht mir dieser Kampf ja schon mehr so schwer, ey. Was sagt denn da? Gurke. auf Fernzünden das Ding also Na ja. ja, Wo kommen wir Face sehen. So. Ich sage halt zu Fitness. Weil so, halt, die mühe noch einlernen lernen Items kann man sich damit angeln. Okay, Cool. so jene stadt mit der toursinsel ja super, bringt nicht viel. Besucht er hat wahrscheinlich die ganze Zeit mit mir zu machen. Ne dann komme ich und sagt: Nö, er ja gibt mir das dieses Geräusch. Mein Spaß im Stab, was machst du jetzt? Wie manchmal zu blöd sind, hier wieder rauf zu kommen. Jetzt mir mir ja schon wieder ein paar Pötte kaputt zu machen. Er setzt seine Sense überhaupt nicht ein. Wir noch gar nicht damit ausholen gesehen. Du einfach nicht. So endlich haben wir mal über am Weg, wo es ein bisschen weiter geht, ey. sauber auch mal was, ne? Darum wichtig aus, Kondor? Gott. Äh, was wollte ich machen? Ich wollte erst mal gucken hier, ja. einkaufen, ob da wieder was ist. Ein paar GP bekommen aus dieser Schatztruhe. ja damit Lernjeweher ja, mal fünf ich dachte ich würde mal nur einen lang kaufen ja, aber jene cool ich dachte mal jedes mal wenn ich irgendwie so ein Lernjewel kaufen würde dass ich nur einkaufen würde ja ex parasit level 99 dingen ist super. evolution revolution da so, kommen oh, nee. oh doch hier eigentlich je nach stärke des angriffs ja der gelingt mir ja so oft also nehmen wir natürlich Boom. so noch gott 170 ja, Das kann ja was sagen so, wir noch mal im normalen shop nach und dann kann man ein paar bänden nichts mehr freischalten danach bist du ein sexy man Nash? new style boutique crazy Handen sein, sein eigenes thema keine ahnung ich kämpfe immer nur gegen beide gleichzeitig also Fuego. Ja schon wieder Musik. So ich darf nicht zu viel Geld ausgeben, sonst habe ich nichts mehr für klassisch hier. ich wieder zu beleben, sage ich mal. Gut, dann würde ich sagen, das für den Bad. der nächsten Folge machen wir wieder klassisch modus Und ich würde sagen, mit Snake. Versuchen wir mal den letzten Meilenstein hier zu holen. Bei dem vorletzten. Ich bedanke mich als fürs Zuschauen. Bitte lasst ein Like, ein Abo und Kommentar und alles was. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao. und so.